3, 2, Hallo und willkommen bei noch einer Episode von der 6. Siedlung der Geister. Und hier ist der Mann, von dem ihr gewartet habt, Johann Molestus! Hallo, liebe Profession! Seid ihr für Geister bereit? Ja! ja. Anderlei ist ein junger Mann, der behauptet, dass er die Geister im Internet kontrollieren kann. Wir sollen ihn heute besuchen. Äh, uh, und? Ist er ein echter Sauer Oder ist er nur ein Quatertischer Scharlatan? Komm, wir fahren sofort! Ach, bald ist der Kornidiot Molestus da! Ich werde weltberühmt werden! Also, wenn ich der zauberer auf Lateinisch sage, Fängst holst du den Besen und fängst damit an, die Wanne mit Wasser ein aufzufüllen. Einverstanden? Ja, ja. Und ich werde meine Unsichtbarkeit tragen. Damit ah. Damit äh, du, du mich sehen kannst. Ja. Ah. <lacht> Jetzt kommt er mit seiner Kamera. Johann Molestos, in Person ist da. Na, wer sei denn dieser sogenannte Zauberer? Ich bin es. Ich bin der große Zauberer. Modus Minor! Sie sprechen nicht Latein, oder? Latein was? <lacht> <lacht> gut, gut. Also, willkommen bei meinem Hexenschluss. <lacht> Ach, dieser Junge ist kein Zauberer, mein Zahn Komm, wir gern. <lacht> nein, nein. Ich bin der größte Zauberer der Welt. Guck mal, Spiritus Sanctus, Anno Domini, vidi Vici, et cetera. Was sagen Sie jetzt dazu? Ich habe die Geister bekehrt, dass sie die äh, der, der Wesen fliegen äh, lassen sollten. Wirklich, ich habe Augen und ich kann sehen, dass ein lächerlicher Mann diese Besen herumfreut. <lacht> ich verstehe nicht, wo Sie sprechen. <lacht> sehen Sie. Besen, hol mir den Eimer. Diese kleine Show ist noch nicht fertig. Ich und meine schauen und es Zeit auf einen 30 jährigen Dummkopf zu Ich fahre ab. du wirklich, dass dieses Schal ein Unsichtbarheitsmantel ist? Du bist wirklich ein Dunkelkopf. Aber jetzt brauche ich dich nicht mehr. Oh, Es tut mir leid. <lacht> Aber ich sah keine andere Ausweg. Also muss ich nochmal nach dir aufräumen. Oh, tschö, tschö. Oh, oh, ich bin wieder lebendig. Oh, das ist bestimmt eine echte Magie. Uh -huh. Ich kenne meinen Gürtel. Du bist Mephistopheles. Ach, so, du hast mich nicht vergessen, Major. Ich bin zurückgekommen so und ich glaube, dass wir vielleicht etwas unerledigt haben, nicht? Du bist mich deine Seele schuldig als Bezahnung für deine Seele. Aha. Wenn ich da mir mein bist, hofft du Ich heiße du Bin noch mal wie Ich bin deine Seele, Jetzt gibt es mir. Komm und heil aus Haus. mir Habe keine Angst dafür, Menschen zu töten. Ich erschieße dich. Rinde dich. Füße dich im Arsch. Du mir keine Ich dachte, deine ist irgendwie fangen los. auf. Aha, aha. Im Bett bin ich ein herrliches Märchen. Ich bin nicht mehr die dir. Sie liegen meinen Körper und sie liegen meinen Schreck. Den hier gibt es zu dir, bin ich kein Fleck. Ich bin der König der Und der König des Fett Hört wohl, wenn du es so und fett. Ich vernachte deine Seele jetzt gibt es mehr. Schön du, der Gangster ist doch mal hier. dass ich der das ein Lehrling bin, ist sollten wissen, dass ich nur ein alter Wahnsinn. Denn ich bin der weise, der Meister des Reichs. Viele meiner Waffen sind noch heute Nummer eins. Viele bin erwachsen jetzt. Ich bin ein echter Mann, der Einzige der Geister kontrollieren kann. Sie haben keinen Teil, das kommt Und Ich kommt kommt immer an sich. Ich zu verbinden, brauche ich nur einen Augenblick. Oh. Nein, du hast gar kein Intellekt und ich habe für dich absolut keinen Respekt. In deinem Kopf geht es einen totalen Kurzschluss. Ich bin der Gangster mit völlig Geldfluss. <lacht> <lacht> und du lebst noch mit deinen Eltern. Es gibt keine Dame in deinem Bett und außerdem Deine Mutter ist fett. Ha. Deine Mutter ist fett. Der ist weg. Er wird nie mehr unser davon unterdrücken. Es ist bestimmt nicht magie. Sie also müssen mehr ja diese Magie lernen. Junge Molestus, die haben viel zu lernen. Markus Major, kommst du mal bitte? Erzähl ihm das, Geheim, die, das Geheimnis der Magie. Wie ist Folge, Magus Major? Aber es gibt keine Magie. Es gibt nur gangster Und Sie, die zu schwarz sind, es zu suchen,